Jahr. Wir haben es ertragen, Tod und Gefahr, sie fochten uns nicht an. Unsere Brigade hat sich gut geschlagen, Elfte voran, wir standen uns an rot Rot, Front, ich nicht mal das Volk, und Land, Befreit. Der Menschheit zum steht im Feld, denn unser Sieg befreit die ganze Welt. Not, Fremd, Sturm bereit, die es Volk und Land befreit. Der Mensch ein steht im Feld, denn unser Sieg befreit die ganze Welt. Holt sie zurück, die Dörfer und die Städte, frei wird das Land, das unser Fuß betritt. Denk an Jarama, Quinta und Brunete. Elfte voran, wir standen vor Madrid. Und front, schon bereit, bis man ins Volk und Land befreit. Der Menschheit Zukunft steht im Feld, denn unser Sieg befreit die ganze Welt. befreit die ganze Welt. Spanien zum Sturm, es geht um Land und Rechte, hier ist das Feld, der Freiheitskampf begann. Rom und Berlin, wir schlagen eure Knechte, Hälfte voran, erzähl man führt uns befreit die ganze Welt und immer kurz fort, schon bereit, bis man den Freund und lang befreit. Der Menschheit Zukunft steht den die Welt, denn unser Sieg befreit die ganze Welt.